Hallo, meine lieben Freunde. Heute ein relativ kurzes Video, aber nichtsdestotrotz auch sehr spannend. Und zwar werden wir uns den letzten erhaltenen Panzerzug anschauen. Und ich kann ihn hier auch schon erkennen. Und ich hoffe, ihr habt ein wenig Spaß. Gute Unterhaltung bei diesem Video. Da ist er, meine Freunde. Ein Panzerzug. Das schauen wir uns jetzt mal an. Mal schauen, vielleicht können wir auch gleich hochklettern. Also, es sieht ein bisschen aus: ein ganz kleines bisschen aus wie vom T34. So vorne. Aber hinten der Turm sieht nochmal anders aus. Ob das die Lok ist? Ja, das ist die Lok. Komplett verpanzert oder gepanzert. Und hier nochmal eingeschützt. Ich guck mal. Lauf ist ungefähr gleich lang. Interessant ist da vorne dieser aus sieht ein bisschen aus wie ein Ausgleichsbehälter. Vielleicht damit der Druck der entsteht beim Schuss, abgefedert wird. Und hier haben wir zwei Waggons. So, Skischatten hier. Und da vorne ist der ja, Wir sind gerade nicht alleine, deswegen gucke ich mal, dass wir uns erstmal hier ein wenig umschauen. So, damit konnten die verbunden werden. Hier waren die Stromkabel dran. Sehen wir hier sogar noch. Und das sind die Puffer. So, mal gegenklopfen. Ja. Also, vielleicht MG-Beschuss, aber viel mehr konnte der auch nicht abhalten. Aber auf jeden Fall mehr als natürlich gar keine. Panzerung. Oh, der ist ein Typenschild. 1948. Ich mach mal den Scheinwerfer an. So. 1948 Proppert. Proprad. Slowenska Vodsovka Astrojaren. Und hier könnte vielleicht ein Tarnetz dran gewesen sein. Mal schauen, wie hier die Panzerung ist. Er scheint auch eher dünn zu sein, genau. Dazu du einmal halten. So. so. Schaut euch das mal an. Und das ist die Lok. Schauen, ob wir noch ein bisschen weiter kommen können. So, wir hier, runterfallen. so hier sind die beiden nicht verbunden sind allerdings aneinander und wir gehen jetzt mal auf die Lok drauf. Schauen, viel... Also, das ist nur gegen MG-Überschuss, mehr ist es nicht. Ja. Haben wir haben auf jeden Fall ein paar ein paar Besucher hier. Für uns interessieren. Viele Obdachlose hier. Und da seht ihr das Geschütz auf dem Anhänger. Hier wahrscheinlich der Ausgleichsbehälter. Dann das Rohr, das sieht mir aus wie von meinem T34-85 und hinten die Luke. Mal gucken, ob wir da auch noch drauf kommen. Aber ich muss auf jeden Fall runter dafür. Und hier ist noch eine Luke. Die gibt es auch auf der anderen Seite. Und die kriegt man sogar auf. Jetzt nicht. <lacht> so, ich glaube, alles hat nur versucht, mir zu sagen, dass wir hier gehen sollen. Okay, da vorne wird glaube ich ein Drogendeal oder so durchgeführt. Deswegen der Kollege hat da auch schon geguckt gerade. Auf jeden Fall so halbzeigene Leute nur hier. So. Schauen, ob wir hier runterkommen. Kannst du wieder nehmen? Ja. <lacht> Nein, warte mal, es ist eine schöne Einstellung mit dem. So sieht das übrigens runter aus. Ich, ich weiß es nicht. Nee. Ich versuche hier nochmal hochzuklettern. Auch hier wieder interessant, dass hier die Bodenplatte fehlt. Hat man das gemacht. Auch, hier, auch hier wieder interessant, dass die Bodenplatte fehlt. Entweder hat man das gemacht, weil die Material knapp waren oder die ist mittlerweile verrostet oder weggenommen worden. Wahrscheinlich eher weggenommen, weil die Nieten sind noch hier. Und hier, genau, da können wir auch nochmal schauen. So, mal gucken, ob ich hier hochkomme. Auch das ist nur mega dünn. So, ich bin jetzt oben drauf. Ich hoffe, man sieht ein bisschen was. Also Kanone sieht man noch, aber sonst ist das Ding komplett leer fahre ich mal rein. Genau. So, da zeige ich euch noch mal den Blick über den Panzer. Und mit diesen Aufnahmen verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Wie gesagt, ein kürzeres Video diesmal. Aber auf jeden Fall imposant, das mal gesehen zu haben. Scheint nachträglich angebracht zu sein. Alles klar, Leute. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Random Life.